Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Retterteam DX. Bevor wir hier loslegen, das war das falsche Menü, da wollte ich hin, zeige ich euch noch ein, zwei Sachen, die passiert sind. Ich habe gestern Abend aufgenommen. Also gestern Abend war Folge 6. Das war gestern Abend noch. Ich drehe mal kurz mit. Ja, das war es eigentlich auch schon. Hilo <lacht> hat davon Level abgekriegt, der Rest natürlich nicht. Und dann habe ich mein Retterteam gelevelt. Und nochmal gelevelt. Also, das sind die Belohnungen für den Bronzerang. Unsere Camps sind größer. Wir haben jetzt 24 Aufträge zu machen, und 40 Platz für die Items. Und das wird jetzt nochmal größer. Und dann habe ich aufgehört. Das war gestern Abend. Nicht mal 24 Stunden her. Und wir würden jetzt gerne weitermachen. Oder ich würde gerne weitermachen. Indem wir einen neuen Tag starten. Ich dachte, ja, bevor ich jetzt noch mehr Level mache ich mir zuerst ein bisschen Story weiter. Lass uns doch heute Xato bei der Riesenschlucht treffen. Das kennen wir langsam. Jetzt kommt Pelippo noch einmal. Und dann geht's ins Dorf. Ich habe einige Items bekommen für Makuhita. Ich werde die aber behalten, um den Living Decks ein bisschen einfacher zu machen, wahrscheinlich. Zeitung habe ich ein paar übersprungen jetzt. Und wie ihr seht, haben wir jetzt... Ganz Viel Platz für Mission. unglaublich viel Platz. für Also, ich dachte schon, das war jetzt entscheidend. Ich <lacht> dachte, ich war ein goldenes äh, Pfiffchen. Okay, mein Atem bin ich aufgenommen. Das passiert aber so. Okay, was sonst noch nein war beim Silberrang, das zeige ich euch gleich. Ich nehme normalerweise alle mit, dann bis ich keinen Platz mehr hatte, dann sollte ich aus. Beim Silberrang kriege ich diese tolle Statue hier. Das ist eine Statue von Mobai. Von hier aus hat man einen tollen Ausblick und die Meeresbrise ist sehr angenehm. Wenn man den Silberrang, habe ich erreicht, oder Bronze. Bronze oder Silber, ich glaube bei Silber war es. Heißt. Ne, bei Bronze. Heißt es, dass die Statue am nächsten Tag aufgestellt wird. Die steht dann auch am nächsten Tag da. Und danach ist, hat man dann die Möglichkeit, Mobai im Dungeon zu erreichen. Beziehungsweise man kann wobei rekrutieren sogar. Ja, wie ihr seht, mein... Ich habe es jetzt das Offensiv bandana das die Stärke der Attacken erheblich erhöht. Das fand ich recht gut. Das kann weg. Zink ist, glaube ich, Spezialverteidigung. Ja, oh, komm, lieber mehr Damage und es macht ruhig 20% mehr Damage, würde ich jetzt mal behaupten. Also es rentiert sich schon recht. Top Elixier schmeiße ich auch mal ein bisschen was weg. Nicht, dass ich Platz brauche, aber ja. Ich habe die ganzen Items nicht eingelöst, das wollte ich mit euch zusammen dann machen. Teambeleber-Orbs sind eigentlich auch gut, die behalte ich mal. Talente-Orbs brauche ich nicht. Dann Schutzschild brauche ich nicht. Und wie ihr seht, hier viele Tickets. Und das, was euch am meisten, wahrscheinlich am meisten interessiert, das Level. Das gucken wir gleich an. Wir machen uns jetzt bereit, um zu, äh, zu Xatu zu gehen und Spukball. Ach, oh, schade, er kann nur noch Pokémon lernen. Ja, nichts Interessantes dabei. Aber schon Interessantes dabei, aber nichts für mich. Äh, mit X kriege ich unser Menü auf. Hier. So sehen wir aus. Nicht extrem, aber gut. Der hat jetzt Gigasauger drauf. Ich wollte ihm Energieball lernen. Er hat jetzt Gigasauger drauf. Energieball war zu teuer damals. Also damals, gestern Abend. Und Camps habe ich ein paar neue freigeschaltet. Zeige ich mal kurz. Wir haben jetzt hier ganz viele Listen frei. Sind jetzt aber hier halt die teuren am Freispielen. Das braucht halt Zeit und Geld. Das werden wir nicht schaffen, bis wir zurückkommen. Von unserer Reise. Die nicht ganz freiwillig ist. Aber das werdet ihr dann, für die, die es nicht kennen, wissen dann später. Aber ich möchte dafür sehr gut vorbereitet sein. Mein Magnetilo wird momentan noch mit auf die Reise kommen, weil ich den leveln muss. Äpfel nehme ich mal 6 mit. Perfekte Äpfel 2, weil die füllen den Magen extrem gut. Top-Elixiere 4. Xinelbeeren 4. Und davon können wir auch jeweils 3 mitnehmen, von mir aus mal. Dann möchte ich von denen jeweils eins mitnehmen. Teambeleber ist eigentlich recht gut. Ich nehme zwei jetzt mit, noch sicherheitshalber. Das ist, wenn ich tot bin, also wenn alle tot sind, außer einer, kann der das einsetzen und alle Teammitglieder auf derselben Ebene werden wiederbelebt. Und das ist gut. Würde ich mal behaupten. So, wir müssen nur kurz in irgendein Camp gehen. Und dann können wir uns eigentlich boosten. Hier gibt es Maximum KP, glaube ich, 5, jawohl. Zink erhöht. Spezialdefens machen wir nochmal. Stärke erhöht natürlich Angriff. Von einem Angriff, okay. Ich finde, Felsgrab darf ein bisschen stärker werden. Ich mache vier bei mir und vier bei äh, Gekkabor. Na, machen wir 5 bei mir. Noch zwei, einmal Knochenrang, einmal Felsgrab und die anderen drei gehen dann bei Gekabor drauf. So und die AP-Brause. Du kriegst AP drauf. <lacht> Sorry. Nochmal. Wie viel habe ich da? Fünf. Gebe ich dem noch AP? Und der Rest geht auch in Gacker-Border. Dann fresse ich mal ein paar Gummis. Die geben mir Random-Bonus. Ein neues Talent zu der Nein. Ich behalte Harmonie. Entschuldigung. Noch eins. Defense, gut. Und der Rest wird in Gag Arbor investiert dann. Komm, jetzt, danke. Zuerst mal die Gummis rein. Äh, nö, nö, wir lassen Beliebtheit. Ausweichrhythmus ist jetzt wirklich nicht gut, meiner Meinung nach. Es gibt gute. Das war keins. Nein. Cool, und der wird jetzt garantiert ein Talent lernen. Ja, das ist eine gute AP. Äh, AP Heilkraft ist super. Das heißt, im Dungeon wird bei 10 bis 15 Schritten wird äh, eine... Das ist das stärker, ne? Ah, jo, das muss unbedingt stärker werden. Äh, wird dafür gesorgt, dass die AP von 0 auf 1 wieder hochgehen, wenn ich auf 0 bin. Das ist sehr nützlich, das könnt ihr mir glauben. Feuerodem erhöhen und... Ioas erhöhen. So, jetzt haben wir das ein bisschen geboostet. Pokémon-technisch kann ich euch jetzt noch was anderes zeigen, das wollte ich auch noch machen. Stück für Stück. gehen auf die Pokémon-Liste und die kann ich jetzt sortieren nach Rekrutierungsdatum, nach Dienstalter. Vorne seht ihr die, die schon lange dabei sind. Und so ab hier irgendwo kennt ihr es ja nicht mehr. Unterdessen habe ich noch einen Biber gekriegt. Zwei Taboga, Voltensus dabei, Mirapla des Todes, Zichler drin drinne. Zwei Damherplex aus irgendeinem Grund. Ciao. Brauche ich keine zwei. Braucht man alles wirklich nicht hier drin. Eines ist schon nutzlos. <lacht> ja, weil es nicht böse gemeint ist, aber so. Äh, eben hier haben wir jetzt, das ist die Sortierung nach Pokédex, das heißt hier haben wir genau die Menge, die wir brauchen. Es kann sich sogar schon entwickeln, das steht dann nächster, später dann nächster Level in und unten dran steht dann Entwicklung bei oder Entwicklung ab und da haben wir dann die Bedingung, die es braucht. Taboga muss gelevelt werden, Nidoran ist ab Level 16, das geht da glaube ich 25, das braucht einen Feuerstein. Kokowai brauche ich auch keine zwei, wieso habe ich da zwei drin? Ach, weil ich eines noch bei einer Mission als Belohnung gekriegt habe. Stimmt, das war aufgezwungen. Das konnte ich nichts machen gegen. Also ja, nicht das Schlimme, aber ich konnte nichts machen gegen. So. Elekit habe ich drei für Elekit, Elektag und Eleveltag dann. Quickel braucht eh nochmal eine Entwicklung. Die sind recht gut. Ich habe Fritzelblitz Voltenso. Blusel habe ich bekommen, Baumpel habe ich auch und damit gehen wir los. Ich glaube, das reicht mal. Ja, wie ihr seht, wir waren ich war fleißig gestern Abend. Ich glaube, drei, drei Abende habe ich durchgespielt, wenn ich... Ich habe schon den Silberang. Ich habe immer die Orte genommen, die sechs oder sieben Missionen offen haben. Ja, eigentlich müsste ich Magnetilo auch noch ein Item geben, aber... Ja, keine Zeit, keine Lust. Das ist also die Riesenschlucht. Von hier gelangt man zum Berg der Vorzeit. Simsala sagte, dass der Zukunft zum Berg der Vorzeit auf Ebene E13 liegt. Dort sollte sich Xator aufhalten. Los, strengen wir uns an. So. Ja, und das wird dem die Ampharos, das ich am Anfang gezeigt habe, das war halt Pech. Ich meine, das taucht random auf und man muss es besiegen oder... Man kann es nicht besiegen, dann bleibt es halt einfach. Und ich hatte das am Anfang... Ja, die webt mich jetzt davon. Tada, ein bisschen Schaden... Ich hatte das am Anfang mit dem Azumarill schon und ja, die sind halt selten zum Bekommen. Sind die Bosse ja eh schon immer und dann noch shiny. Und dann müssen sie ja noch dazu ähm, beitreten wollen. Ich frage mich, ob Stage -Boss überhaupt beitreten, ehrlich gesagt. Ich hatte noch keinen Stage Boss, der gesagt hat: Jo, ich will mitkommen. Das also keinen kein Dungeon Boss. Dummiesel. Und ich habe meine Liste nicht geschrieben. Das mache ich dann nach der Liga. Also, nach dem nach der Main Story, was? Nach der Liga? Ich bin voll gut. Genau, wenn sowas mitkommen will, plötzlich wieder unterwegs, dann kann ich meine ganze Liste vergessen. Andersrum kann ich dann ein bisschen bestimmen, was ich brauche. Ich meine, brauche ich auch keine zwei, wenn es mitkommen würde. Nice. Ja, das mit dem Auto laufen ist tatsächlich sehr angenehm. Ich mochte es damals mit dem Dungeon Crawler rumzulaufen, das hat Spaß gemacht. Aber jetzt, wo man den Auto laufen hat, also das automatische Rumrennen, das ist schon gemütlich. Ich weiß, es ist immer diese Änderung, man probiert es möglichst generisch zu machen, neue Spiele, um für alle dabei zu sein, dass man nicht ewig rumläuft und so. Das Auto rumlaufen ist halt ein Teil davon. Gegen den habe ich tatsächlich aber mal nix. Der ist sogar angenehm. Brenn. Oh. Wenn der jetzt mitkommen würde, könnte ich einen Miraplas schon wieder vergessen, aber ja. Ich glaube, Bosse, also die höheren Pokémon, nicht Bosse, das ist kein Stage-Boss, aber... Giflo ist halt ein höheres Pokémon und da wird nicht so schnell mitkommen wie ein Mirapla zum Beispiel, denke ich mal. Das sieht man eigentlich in den meisten Dungeons so. Oh cool, ich habe Eisen bekommen, das kann ich gleich nehmen. Ja, da ist Items. Sortieren wir mal. Wo ist Eisen? Da ist Eisen. Trinken und ich. Kann ich schaden. Oho. Hm, nicht schlecht. Ja, jagt ihn mal. Ich geh mal weg. <lacht> Ciao. E5 von 13 schon. <lacht> Wir kommen gut voran. Ich habe jetzt gestern Abend noch die ersten sechs Folgen direkt rausgerendert und hochgeladen. Ging relativ schnell, ich musste nicht viel schneiden, da ich eigentlich nicht so ein Fan bin von viel Schneiden tatsächlich. Also nicht aus Faulheit, aber ich finde einfach irgendwie alles rauszunehmen vom Spiel ist doch schade. Gucke auch gerne länger mal zu, wenn es dann dafür die Game Experience ein bisschen mehr mitbringt. Ja, kann Moogs auch mitkommen. Von daher finde ich das eigentlich ganz gemütlich, wenn nicht alles rausgeschnitten ist. Aber deswegen habe ich auch gesagt, dass ich dann ein bisschen das Leveln und so Offcam äh, mache. Einfach privat, weil dann kann ich privat spielen und muss nicht alles aufnehmen. Und gleichzeitig kann ich dann trotzdem... ...so eigentlich die ganze Story mitnehmen. Vor allem Story-Dungeons, Replay-Dungeons, dann vielleicht nicht mehr so oft. Deswegen muss ich da mal gucken, ob ich das mit Twitch überhaupt noch hinkriege. Äh, mit SEO nochmal. mal. haben jetzt zweimal Probleme gemacht, aber ich habe jetzt recht viel umgespielt... ...und seitdem nicht mehr probiert zu streamen, ehrlich gesagt. Wird mal wieder Zeit, ich weiß. Und wenn das klappt, würde ich das dann wahrscheinlich auch so machen. Und da kann ich nun mehr schneiden. Ah, jetzt muss ich auf meinen Magen aufpassen. Okay, kaputt, du bist eine Sau. Ja, okay. Okay, wir haben noch 8 Ebenen... Ach, das ist fünf Ebenen vor mir. das weiß ich nicht, wieso ich so lange gebraucht habe. Schick. Hey. Nein, nein, nein, du lässt mich nicht zurückschrecken. Pisser. Ja, okay, dafür setze ich jetzt nur auf ein. Eben, jetzt hat er, vorhin hat er ja gesagt, Feuer, oder du lernen, jetzt kann er ihn wieder einsetzen, weil er... Genau, durch AP-Heilkraft wurde die AP von Gek aber gefüllt. Leider nicht ganz, nur, nur auf 1 halt, aber hey, besser als nix. So gesehen können wir die AP so nicht ausgehen. Nice. Oh, ich könnte sie sogar behalten. Wie cool. Das ist ja wirklich cool jetzt. Das heißt, ich würde dann einfach irgendwann mal so ein Dex aufmachen und durchgucken, was ich habe, was ich nicht habe. So einfach ist es eigentlich. Da oben links sehe ich einen gekka shop äh, Eigentlich einen Gekka-Bow-Shop, einen gekka shop Das laber ich dann. Zack, zack. Das ist tot. Jetzt habe ich ja keinen Durchbruch mehr, aber das ist okay. Ja, macht man es selber fertig. Hallo. Was hast denn du hier? Oh, ich hätte genug Geld für beide. Komm, nimm mir. Die brauche ich nicht. Was können wir denn hier lassen? Aber ich mache das mal anders. Ich muss kurz alle auf die Seite haben. Alle auf der Seite haben. Mann! So. Und jetzt kann ich die Items nur noch in die Richtung werfen. Werfen. Werfen. Ja, passt doch. Ja, passt. Ciao. So, jetzt muss ich langsam echt nicht mehr gucken wegen Belebersamen. Da habe ich jetzt mehr als genug. Und für die zwei Ebenen brauche ich jetzt auch keine mehr. Ich brauche sie später dann. Keine Sorge. Ich brauche die noch. Ein Pokémon Mystery Dungeon ist für ein Pokémon-Spiel tatsächlich ein extremes Ressourcenmanagement-Spiel ist ja einerseits sehr gut, aber als Kind war es dann doch ein bisschen mühsam teilweise. Das nicht ganz zu verstehen, weil man die Pokémon spielen und nicht da 10 Stunden Beleber sammeln Aber jetzt so finde ich doch, das macht eigentlich noch voll Sinn und das macht auch voll Spaß. Ach komm, Link. Aber ich nehme beide mit. Falls sich eins noch verabschiedet. Ich nehme auch noch ein drittes mit von mir aus. Dann nehme ich nicht mit. Ähm... Klar. Kann alle haben, ne? Na gut, dann geht ein Scarabon, geht wieder. Und ich glaube, dann bin ich recht versorgt. Müsste eigentlich alles neu sein, sonst. Ist schon cool. So, letzte Ebene vor Xatu. so, Gekka aber brennt. Ja, der, der schafft dich. Würdest du bitte treffen? Ja gut. Ah, fuck off. Nein. Entschuldigung. Kein Platz. Ich könnte Magnetilo wahrscheinlich schicken. Ja, Geki muss jetzt mitkommen. Weil... Story. Der darf nicht sterben. Da wären wir. Wir haben es bis ganz nach oben geschafft. In 10 Minuten, nicht schlecht. Das ist also der Berg der Vorzeit. Schaut mal da drüben. Das sieht voll geil Also Ich finde es echt schön. Adi, ist das Xatu? Ach, mir gefällt es. Entschuldigung, bist du vielleicht Xatu? H Hallo? Vielleicht kann er uns nicht hören. Hallo? Hallo? Es ist zwecklos. Er reagiert einfach nicht. Vielleicht ist er am Stehen eingeschlafen. Was machen wir denn jetzt? Kitzle ihn mal. Was, kitzeln? Gu gut, einen Versuch ist es wert. Das nützt nichts, Adi. Er reagiert nicht. Hm? Und er lacht. Oh, oh, oh. Es hat funktioniert, er lacht. Vielleicht ist da einfach etwas langsam. Die Sonne, sie versinkt am Horizont. Führbar, mein Name ist Xatu. Ihr habt meine wahre Identität erkannt. Ich sehe Außergewöhnliches in euch. Identität erkannt? Das ist vielleicht etwas übertrieben. Keineswegs, ich weiß es genau. Du, du bist kein gewöhnliches Pokémon. Du bist ein Mensch, nicht wahr? Was, weißt du, woran hast du das erkannt? Ich bringe die Tage damit zu, den Stand der Sonne zu verfolgen. Deshalb habe ich die Tag Gabe, alles zu erkennen. Ich sehe die Vergangenheit und auch die Zukunft. Wenn du das weißt, dann sag es uns bitte, Xatu. Das hier ist mein guter Freund Adi. Eines Morgens ist er aufgewacht in meinem Pokémon. Ohne Erinnerungen an sein Leben als Mensch? Xatu, du kannst uns etwas dazu sagen, oder? Bitte erzähl uns, was du weißt. Naturkatastrophen. In letzter Zeit gab es derer viele. Sie geschehen, weil das Gleichgewicht der Welt zerstört ist. Deine Verwandlung in ein Pokémon? Sie hängt untrennbar mit diesem Ungleichgewicht zusammen. Dass Adi einem Pokémon wurde, hängt mit der Naturkatastrophen zusammen? Was? Wie meinst du das? Was hat Adi mit den Katastrophen zu tun? Wie hängt das Ganze zusammen? Warum schweigst du plötzlich? Komm schon, erklär's uns. Ich fürchte, es gibt Dringenderes. Das Gleichgewicht der Welt, es muss wiederhergestellt werden. Oder das Undenkbare wird unsere Welt heimsuchen. Was? Meinst du das ernst? Etwas Undenkbares wird die Welt heimsuchen? Jeden Tag, jeden Tag sehe ich dieselbe Zukunft. Ich fürchte sie. Xatu, ich fürchte sie. Die Zerstörung der Welt. Die Zerstörung der Welt? Wer hätte das gedacht? Dieser Adi ist also ein Mensch. Interessant, sehr interessant. Oh, Arschloch. Dummiesel. Ja, gut. Ja, dieses Money ist halt einfach ewig immer. Gehört dazu. Kann man nichts machen. Ja, Scarabon darf auch kommen. Und Mond auch. Am nächsten Morgen. Schöne Musik. Ah ja, gekka kommt zu spät, das heißt wieder Storytime. Gehen wir heute wieder unser Bestes. Aber vorher muss ich dir was fragen. Was heißt du von dem, was Xatu gestern gesagt hat? Bereitet ihr das Sorgen? Ja, schon etwas. Ja, das dachte ich mir schon. Das Gleichgewicht der Welt ist gestört. Und es soll etwas damit zu tun haben, dass du zu einem Pokémon wurdest. Außerdem ist dieses Ungleichgewicht für die Naturkatastrophen verantwortlich. Und das Schlimmste daran ist, die Welt soll zerstört werden, wenn das Gleichgewicht nicht wiederhergestellt wird. Ich möchte helfen. Aber eine Sache verstehe ich nicht. Dieses Gleichgewicht Welt. Gleichgewicht der Welt. Was ist das denn genau? Weißt du vielleicht, was das bedeutet? Na klar. Was echt? Du weißt es, Adi? Bitte erklärs mir, was ist das Gleichgewicht der Welt? Man findet es im Weltall. Im Weltall? Da wo die Sterne und der Mond sind? Meinst du dieses Weltall? Irgendwie bin ich jetzt noch verwirrter. Wo genau im Weltall befindet sich's denn? Geh näher, geh hin, nach. Wie? Ich soll ins Weltall gehen? Und wie kommt man ins Weltall? Indem man fliegt. Wie bitte, aber wie soll ich denn fliegen? Ich mag die Musik. Oh, Pelipa, du kommst genau richtig. Ich habe mich gefragt, ob du uns vielleicht ins Weltall bringen könntest. Ins Weltall? Kommt gar nicht in Frage. Auf gar keinen Fall. Das ist unmöglich. Dann ist es wohl wirklich nicht möglich. Was ist nur los mit dir? Das ist wirklich nicht lustig. Denk das nächste Mal nach, bevor du solche Witze machst. Es ist möglich. Das heißt dann aber, du weißt auch nichts drüber, Adi. Ich habe absolut keine Ahnung, was das gleiche der Welt sein soll. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was wir jetzt machen sollen. Na gut, ich denke, wir sollten einfach tun, was wir können. Eins nach dem anderen. Okay. Okay, ich hätte jetzt einfach ab, ab, ein Abenteuer gehen können. Sorry. Ich probiere immer noch mein Hals ein bisschen freizukriegen. zu kriegen. Wir hätten jetzt einfach in ein Abenteuer gehen können. Nee, aber ich weiß, dass da ein Storytrager kommt, deswegen. Hm? Worüber reden die? Ja, ich bin schockiert. Ich dachte immer, das sei nur eine Legende. Aber kann sie wahr sein? Das wäre ja kaum zu glauben. Hallo, worüber redet ihr? Ihr kennt doch die Legende von Vulnona. Na, ihr wisst schon, dieses alte, diese alte Geschichte. Die Legende von Vulnona? Was für eine Legende ist das? Was, ihr kennt ihr nicht? Dieses alte Märchen, weil das man verflucht wird, wenn man dann von Volonas Schweifen berührt. Alle dachten, es sei nur eine Legende. Aber in letzter Zeit wird gemunkelt, dass es doch was Wahres dran sein könnte. Naja, es ist immer noch nur ein Gerücht. Ich an eurer Stelle würde nicht viel drauf geben. Von Gerüchten halte ich persönlich nicht viel. Wenn ihr mehr über die Legende von Volona erfahren wollt, dann solltet ihr ein Pokémon-Namen Welser fragen. Er kennt die Geschichte gut. Ihr findet ihn da drüben, in seinem Teich. Besucht ihn doch mal, wenn ihr mehr wissen wollt. Ja, ich, ich will eigentlich nichts mehr, weiß nicht mehr. Hey, wo ich ja, ich weiß ein bisschen zu. Gut. Ja, ist okay. Ist okay, Chef. Zuerst. Noch gar nicht. Zuerst erstmal den heutigen Stand checken mit äh, was es im Shop und so hat. Dann vielleicht ein bisschen viel Äpfel dabei. <lacht> Ja, okay, ich habe nichts zum Verkaufen eigentlich. Außer Samen und Plusivsamen, die geben kein Geld. Da warte ich noch drauf. Immer noch nicht. Ah ja, Surfer gibt es das Thema normal. Doch, ich, das war's eigentlich. Hohoho, oh. ich soll euch von alten Legenden erzählen. Oh, wie war das? Ihr wollt die Legende von Vulnona hören? Eigentlich nicht. Verstehe. Ihr wisst, wo, ich mich findet, wenn, wo ihr mich findet, wenn ihr die Geschichte doch hören wollt. Ja, okay. Also gut. Ja. Es lebte einst ein Pokémon, das den Namen Vulnona trug. Vulnona hatte neun Schweife, denen übernatürliche Kräfte innewunden. Es hieß, dass der Unglückliche, der einen davon berühren sollte, für tausend Jahre verflucht werde. Dennoch war jemand töricht genug, eine der Schweife zu packen. Dieser jemand war auch noch ein Mensch. Ein Mensch? Ja, ein Mensch. Wie vorhergesagt sollte diesen Menschen ein tausendjähriger Fluch treffen. Aber in dem Moment als der Fluch den Menschen hätte treffen sollen, da schützte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Sie opferte sich und nahm den Fluch auf sich. Aber warum? Warum hat Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Dieser Mensch war Gardevoirs Partner. Zwischen Menschen und Pokémon können sehr starke Bande bestehen. Verstehe. Aber es gibt doch auch schlechte Menschen, oder? Sehr richtig. Aus Mitleid mit Gardevoir wandte sich Vulnona an den Menschen. Möchtest du Gardevoir retten? fragte er. Doch der Mensch ließ Gardevoir im Stich und floh. Vulnonas Enttäuschung war so groß, dass er furchtbar wütend wurde. Und er sagte folgendes voraus: Eines Tages wird dieser Mensch aus Pokémon wiedergeboren. Wie bitte? Ein Mensch aus Pokémon? Und wenn dieser Tag kommt, dann wird die Welt aus dem Gleichgewicht geraten. So endet die Legende. Na, hat euch die Geschichte gefallen? So, so. Ihr fandet sich so interessant, dass euch die Worte fehlen, was? Hoho. Jetzt schaut doch nicht so ernst rein, ihr beiden. Es gibt zwar tatsächlich einige, die behaupten, dass die Legende wahr sei. Aber das Ganze ist doch wirklich nur ein altes Märchen, nichts weiter. Wenn ihr die Geschichte noch einmal hören möchtet, dann kommt zu mir. Ja, ne, ist okay, danke. <lacht> Ciao. Äh, ja, eigentlich habe ich alles gemacht hier. Kurz bei Pilippo vorbei. Der Witz ist, die ganzen Missionen, die ich jetzt nicht mache, die bleiben einfach ewig offen. Ich nehme mal die drei mit. Das Loch wurde zugeschüttet, dann kannst du gar nichts anfangen. Ja, das ist so dieses. Ja, ab morgen ist es dann wieder offen. Jetzt sieht es gerade so aus. Das ist ziemlich lächerlich, ehrlich gesagt. Hör mal, Adi. Sollen wir früher oder Sollen wir heute Schluss machen? Irgendwie ist mir gerade alles zu viel. Ich geh auch alleine. Es tut mir leid, dass ich nach Hause will, bevor wir heute richtig losnimmt. Aber ich fühle mich gar nicht so motiviert. Vielleicht liegt es an dieser Legende. Ich werde nach Hause gehen und versuchen, mich ein bisschen auszuruhen. Bis morgen dann. Adi, es tut mir so leid. Ich habe kurz in dir gezweifelt. Aber ich habe nachgedacht und bin zu diesem Entschluss gekommen. Ich glaube an dich, Adi. So einen Freund wie dich gibt es nur einmal. So einen guten Freund hatte ich noch nie. Also gut, Adi. Gib mir morgen wieder unser Bestes. Joa. Wenn du weißt. Schon wieder. Das ist wieder dieser Traum. Immer dieselbe Silhouette. Wer kann das sein? Oh, er sagte das. Ich kann es immer noch nicht verstehen, aber es ist besser zu hören, als beim letzten Mal. Ich versuche mit ihm zu sprechen. Hallo? Bitte rede mit mir. Wer... wer bist du? Ich bin... ich bin Gardevoir. Gardevoir? Ich bin so froh, endlich. Endlich begegnen wir uns. Endlich begegnen wir uns. Du kennst mich? Was weißt du über mich? Ich bin dein... Nein, warte! Bleib noch! Ich möchte mehr erfahren. Oh nein, es verschwindet. Was für ein merkwürdiger Traum. Es war der Traum, den ich immer habe, aber diesmal war es klarer. Ich glaube, ich weiß jetzt, welches Pokémon mir im Traum erscheint. Genau, Gardevoir! Es war Gardua. Da fällt mir ein, was Welser gest gestern gesagt hat. Ja, ein Mensch. Wie vorher gesagt, soll diesen Menschen Fluch treffen, aber den äh, hätte treffen sollen. Schützt den Pokémon gerade Gardua. Sie hoffte, dass ich schon eine Fluch auf sich. Aber warum? Warum war Weil sie Partner waren. Vielleicht. Vielleicht war ich. Vielleicht war ich ja gerade was Partner. Vielleicht habe ich damals gerade beim Stich gelacht, gelassen, als der Fluch sie traf. Vielleicht wurde ich deshalb in ein Pokémon verwandelt. Ja, das wird sein. Fancy. Ich bin wichtig, okay? Hört halt ihr Leute? Für mich gibt's eine Legende. Morgen, Adi. Oh, du bist etwas blass, hast du schlecht geschlafen? Reib dir deine Müdigkeit aus den Augen, lass uns immer unser Bestes geben. Ach übrigens, ich habe gehört, dass eine Versammlung auf dem Pokémon-Platz stattfinden soll. Ob etwas passiert ist? Das werden wir morgen anschauen. Für euch morgen, für mich jetzt gleich. Oder ist es jetzt gleich? Ich glaube schon. Oh ja, passt schon. Mach ich jetzt gleich weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns morgen wieder oder in der nächsten Folge. Ab morgen geht es richtig ab, keine Sorge. Für die, die es nicht kennen, ab morgen geht die Action ab, tatsächlich. Und dann werden wir mal schauen, wie lange wir brauchen. Und ja, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Cheerio!